Guten Tag, Hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Deutschland Ticket im Nah- und Regionalverkehr. Von heute an können Fahrgäste die neue Monatskarte zum Preis von 49 Euro bundesweit beliebig oft nutzen. Mehr als 3 Millionen Menschen haben das Ticket nach Angaben des Verbands deutscher Verkehrsunternehmen bereits gelöst. Ziel ist es, den Umstieg auf Bus und Bahn zu erleichtern. Gewerkschaften rufen zu traditionellen Maikundgebungen auf. Am Tag der Arbeit sind bundesweit zahlreiche Veranstaltungen geplant. Angesichts der hohen Energiepreise und der Inflation fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund unter anderem eine Vermögenssteuer. In Köln soll gegen Mittag die DGB-Vorsitzende Fahimi sprechen. Weltärztebund fordert EU-Reserve für Medikamente. Seit über zehn Jahren nehmen Engpässe bei der Versorgung von Kindern, aber auch Krebskranken zu, sagte Verbandschef Montgomery der Funke Mediengruppe. Er sprach von falschen wirtschaftlichen Anreizen. Zudem müsse Produktion zurück nach Europa. Brüchige Waffenruhe im Sudan, um 72 Stunden verlängert. Trotz der vereinbarten Feuerpause kam es laut Beobachtern aber zu weiteren Kämpfen zwischen der Armee und der RSF-Miliz. Die UN warnten vor einer humanitären Krise in dem Land. Nach Plünderungen gingen vielen Menschen bald Wasser und Nahrung aus. Regierungspartei gewinnt Präsidentenwahl in Paraguay. Nach Auszählung fast aller Stimmen kam der konservative Kandidat Peña auf rund 43 Prozent. Der stärkste Oppositionskandidat erhielt 27,5 Prozent. In den vergangenen 76 Jahren hat die Partido Colorado nur eine Wahl in dem südamerikanischen Land verloren und war von 2008 bis 2013 nicht an der Macht. Das Wetter. Im Nordosten zunächst viel Sonne, sonst neben Sonne teils auch dichte Wolken, im Süden auch Regen. Vom Westen bis in die Mitte im Tagesverlauf Schauer und einzelne Gewitter. Höchstwerte 11 bis 20 Grad.